Endlich habe ich Klarheit und kann euch noch detaillierte meiner Einnahmen mitteilen. Guten Morgen! Es ist wieder ein Monat um und Zeit für einen Einblick in die konkreten Einnahmen des Monats. Ich mache dies ja nun schon seit Anfang des Jahres bzw. des vorigen Jahres und ich werde dieses auch solange es gewünscht ist weiter tun. Dazu einfach wie immer ein positives Feedback per... Daumen oder per Kommentar abgeben. Das Tolle diesmal ist dass ich endlich eine Bestätigung seitens Youtube erhalten habe dass man seine Werbeeinnahmen als Summe posten darf. Man darf keine speziellen Kennzahlen aus Analytics posten, aber die Gesamtwerbeeinnahmen, das was die meisten Menschen interessiert, was man mit der Youtube Werbung verdient, das ist in der Tat erlaubt. Danke auch an dieser Stelle an die zahlreichen Hinweise von eurer Seite, die mich mit Links versorgt haben. Aber letztlich den letzten, die, die letzte Überzeugung hat mir dann doch einen YouTube-Supporter geben können, sodass ich ab dieses Mal auch immer wieder jeden Monat meine YouTube-Werbeeinnahmen mit euch teile. Die ihr natürlich generiert habt. Denn jedes Mal, wenn ihr auf die Werbung geklickt habt, wandert sozusagen ein... Centbetrag wie hoch der genau ist, weiß ich nicht, ähm, von der Tasche des Werbetreibenden äh, ja, in meine Tasche und ja, dafür natürlich danke und jetzt könnt ihr auch jeden Monat sehen, ja, wie viel da in meine Tasche wandert. Aber wie immer gleich zu den Fakten, ähm, ohne jetzt viel drum zu reden, da kommt ja auch immer der, äh, ja, die, die Kritik, Mensch, einfach nur die Zahlen, plus wie gesagt, dann ich mache keinen Blog, sondern ich rede und wenn ich rede, dann, dann rede ich. Also, äh, deswegen also jetzt. Meine Einnahmen setzen sich diesen Monat aus den YouTube Werbeeinnahmen zusammen, aus den Amazon Affiliate Einnahmen, den Patreons dieses Kanals, Buchverkäufen und den Gesprächen, die ich führe. Aber an dieser Stelle einfach mal ein wirklich ein fettes Dank an all die Menschen, die ihren Support auch per Brief oder Überraschungspaket senden. Ähm, da gibt es dann auch gleich noch ein kleines Unpacking. Das mache ich am Ende des Videos für die Leute, die es interessiert. Äh, ja, ich habe ein Überraschungspaket erhalten von jemanden von euch und ähm, ja, habe Generell auch für alle diejenigen die mich neu abonniert haben, ich habe im Februar vorigen Jahres dieses Projekt gestartet, dass ich nicht mehr erstmal wie bisher quasi meinen Lebensunterhalt verdiene und meiner Verantwortung für die Gesellschaft nachkomme, deren Werte ich nicht auf Teile und dann schaue was ich mit meiner restlichen Zeit mache, sondern den Spieß mal umgedreht und einfach nur noch das mache was ich liebe mit meiner kompletten Zeit, dafür entsprechend meinen Lebensstandard auf 200€ unter dem Existenzminimum geschraubt und ja, und dann offen halt hier jeden Monat darüber berichtet. Ob es letztlich möglich ist bei Youtube mit etwas ja, wie den Menschen zu helfen und die Welt auf seine eigene Weise zu verbessern und die geistige Evolution der Menschheit auf seine eigene Art voranzutreiben äh, ja, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und auch die Frage kommt ob ich kein Bedenken oder ein ungutes Gefühl habe derzeit monatlich äh, zwischen 50 und 300 Euro aufstockend vom Sozialamt zu erhalten. Nein natürlich nicht. Nicht nur weil ich mein Leben lang so großzügig da eingezahlt habe, dass ich bis zum Lebensende das Geld nie wieder vom Staat bekommen könnte, äh, sondern weil das Geld sinnvoll eingesetzt ist. Wenn ich als gelernter Betriebswirt irgendwelche gesellschaftlichen Kreisläufe mit meiner normalen Arbeit unterstütze, nur um keinen Betrag aus der Gesellschaftskasse zu erhalten, da schade ich sogar der geistigen Evolution, welche wesentlich wichtiger ist als irgendein Tauschmittel, zumindest für mich. Ähm, und auch mal die Frage, Mensch, hast du da kein schlechtes Gewissen? Auch hier ein klares Nein. Vor wem soll ich da ein schlechtes Gewissen haben? Vor einer Gesellschaft, die Tiere und Menschen gleichermaßen ausbeutet und quält? Die Lebewesen, die nicht unserer Art angehören, zusätzlich noch töten und essen? Ein schlechtes Gewissen? Was für eine verzerrte Moralvorstellung müsste ich da haben, um auf einen derartigen Gedanken zu kommen? Nein, ich arbeite nach meiner Überzeugung hier an einer besseren Welt und schaffe Werte, die wahrhaftig und real sind. Ich helfe Menschen, anstatt sie auszubeuten. Das mal dazu. Also ich, Gesamteinnahmen diesen Monat sind 740 Euro. Erstmal die Informationen, sonst komme ich wieder ins Reden und werde dafür kritisiert, dass ich Italien nicht genannt habe. Also Gesamteinnahmen dieses Monat sind 740 Euro. Das bedeutet, um nochmal das Thema Geld aus der Gesellschaft aufzugreifen, bekomme ich diesen Monat 90 Euro aus der Gesellschaft über das Sozialamt als ALG 2 ausgezahlt. Mein Existenzminimum beträgt 830 Euro, wovon ich Miete, Krankenversicherung und Essen zahlen könnte. Ich gebe allerdings nochmal 200 Euro von den 830€ Euro als Unterhalt für meinen Sohn freiwillig ab. Das müsste ich nicht tun. Ähm, ich mache trotzdem. Weil ähm, also ich dann monatlich sozusagen 630 Euro, äh, zur Verfügung für Krankenversicherung, Miete und Essen. Und ja, das reicht. Und ich kann euch sagen, das ist nicht leicht, logischerweise. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Und ich sage das als jemand, der bis vor ca. sieben Jahren noch im fünfstelligen Bereich monatlich verdient und entsprechend... Äh, den Lebensstandard gehabt hat. Aber ich bin jetzt viel glücklicher und zufriedener als jemals in meinem Leben zuvor. Ich kann euch nur wirklich animieren, den Mut zu haben, das zu tun, was ihr wirklich liebt und wovon ihr überzeugt seid, dass es das Richtige ist. Und dann zu schauen, ob ihr nicht irgendwie davon leben könnt. Vergesst eure Standards. Ich habe selber bis vor anderthalb Jahren <lacht> ein oder mehrere Autos hier in Deutschland äh, ja, gekauft und äh, <lacht> wie unsinnige Geländewagen oder sinnbefreite PS starke Protzerkannen gefahren und äh, ja ich habe eine Wohnung mit über 200 Quadratmetern für mich alleine genutzt. Ähm, ich habe alles nur bestellt und äh, dieses luxuriöse Leben nur mit mal Mausklicks finanziert. Diese Standards oder mein Leben, das klang für viele gerade jetzt für Freunde immer so absolut Erstrebenswert und sie haben mich beneidet und äh, ja, und da machen auch vegane oder andere bewusst lebende Menschen keinen Unterschied in dem Sinne. Sie sehen dieses viele Geld und dass man das relativ, wie gesagt, ein paar Mausklicks ne, da, da erwirtschaften kann und das, da sagen die Leute, wow, das ist total viel wert und so weiter. Ne. Ich sehe Menschen monatlich und vor allem jüngere Menschen immer wieder in dieses Schema reinrutschen, dass sie das als Erstrebenswert ansehen. Was ja auch von außen ständig in uns eingeimpft wird. Wie toll es ist, groß und schnell Autos zu fahren. Wie toll es ist, einfache Arbeit und viel Geld damit zu kommen. Aber es ist ein passives Einkommen, passives Einkommen wo man gar nichts mehr tun muss. Ist toll. Wird ja immer wieder gesagt. Und egal, ob man das Geld braucht oder nicht, also Hauptsache viel, viel Geld. Wie toll es ist, reich zu sein. Überall, an jeder Ecke wird man diesbezüglich geprägt. Seinen Lebensstandard zu halten oder auszubauen ist das was in Deutschland an dem alles gemessen wird, ja nicht den Lebensstandard verringern müssen, sondern immer ausbauen. Oder mindestens halten. Da wird überhaupt nicht überlegt, ne? dass man jetzt etwas tut was vielleicht sinnvoller ist oder was, was richtiger sich anfühlt, wenn man darauf etwas verzichten muss. Nein, das ist mein Lebensstandard, das ist doch das was ich gewohnt bin, ich muss doch mehr erreichen, ich muss doch in Urlaub, ich muss doch immer weiterfahren, ich muss doch größere Autos fahren, das ist immer wieder dasselbe. Das ist der Tod eures Lebens das ist der Tod eures Lebens. Ich war reich, ich hatte Familie, ich hatte, ich hatte Karriere, ich hatte alles, ich, ich war angekommen wo die Menschen hinwollen. Aber dieses Licht was sie hinter dieser Tür erwarten, das ist nicht da. Mit jeder Tür die man öffnet, wenn man wieder seinen Lebensstandard gepusht hat, da kommt eine neue Tür und dann wieder eine neue. Ihr Vergesst vor lauter Lebensstandard das Leben selbst, das Leben selbst ist jetzt und immer da und immer wunderbar und immer vollendet. Ich habe alle für sinnvoll erachteten Türen geöffnet die man sich mit Geld kaufen kann. Da ist nichts, hinter keiner Tür ist etwas, alles ist da bei Euch in Eurem Herzen. Glaubt mir egal wie schwachsinnig, esoterisch oder dumm sich das in Eurem jetzigen Mindset für, für Euch das sich jetzt anhört, bitte hört auf diesen Ratschlag. Oder zumindest notiert meine Erfahrungen irgendwo in Eurem Kopf, vielleicht sind sie an diesen Punkte in Eurem Leben nicht relevant, aber irgendwann anders werden diese Gedanken wenn ihr Euch erinnert, der, der Idiot mit den Jets, dieser Öko, dieser Veganer bei Youtube der so schreit. Da hat doch mal was gesagt, vielleicht ist das irgendwann mal der Katalysator für eine wirklich bewusste Entscheidung die Euch zurück ins Leben bringt. Sorry dass das Video wieder so lange wird, aber es ist mir einfach so wichtig das immer und immer wieder zu sagen. Wo war nicht stehen geblieben? Also 740€ Euro diesen Monat und davon fallen Cent auf YouTube Werbeeinnahmen. Das heißt, diesen Monat habe ich durch die Werbung, durch die Werbeklicks 246,88€ bei YouTube verdient. Ähm, ich blende mal den Screenshot ein. Ähm, wobei man sagen muss: ähm, Jetzt am Monatsende ähm, sind ja noch zwei bis 3 Tage hin und das sind auch immer nur geschätzte Einnahmen seitens YouTube. Das heißt, es variiert immer noch um ein paar Euro. Aber ungefähr ist das so die Zahl. Also euch ist das bestimmt scheißegal, ob ihr jetzt 5€ Euro mehr oder weniger ist, einfach mal die Relation zu wissen, ne? äh, wie, viel, äh, wie viel Aufrufe äh, sozusagen derjenige ähm, hat oder sich das dann irgendwie an den Fingern dann auszählen kann, äh, was er verdient, ähm, ja, welche Abonnentenzahlen oder was auch immer Euch dann durch den Kopf geht, ähm, dass ihr da mal einfach eine konkrete Zahl habt, was, was ich rein von Youtube Werbeeinnahmen sozusagen, äh, bekomme. Ne? Die konkreten Zahlen, die kommen dann immer, also die endgültigen Zahlen aus den Youtube Werbeeinnahmen bekomme ich über AdSense. Das Plattform erst 20 Tage nach dem Monatsende. Das könnte ich, könnt ich euch noch gar nicht zeigen. Aber wie gesagt, 5 Euro plus, 5 Euro minus. Ähm, ich freue mich, dass ich nun neben dem wichtigsten Punkt, also die Gesamteinnahmen meines Projekts War Spirit, auch immer wieder die gestellte Frage nach den monatlichen Werbeeinnahmen seitens YouTube auch beantworten konnte und auch kann ich werde das jetzt in jedem video wie gesagt machen da, danke an dieser stelle auch nochmal ähm, ich wiederhole das einfach gerne ähm, dass ihr auf die werbung klickt die euch da halbwegs interessiert und äh, ja die ihr vielleicht interessant findet und auch dass ihr über meine ähm, über über amazon quasi einkauft dass ihr bevor ihr äh, genau auf Amazon auf die Seite kommt, es über einen Link von mir macht, aus der Infobox zum Beispiel in der Infobox, und ich sozusagen dann äh, ja, aus eurem Einkauf äh, prozentualen Geld erhalte, ohne dass ihr natürlich mehr zahlt. Danke auch dafür. Ne? Und äh, entsprechend auch andere, andere Affiliates, die ich nutze, Harexco nutze ich jetzt auch als Affiliate. Und wenn ihr einen Harexco-Mixer kauft und vorher einfach auf den Harexco-Link äh, klickt von mir, alles da bekomme ich immer einen Anteil und ja äh, diese ganzen Affiliates, jetzt da habe ich auch diesen Monat über 300€ Euro damit verdient äh, danke wirklich da an alle die bei ihrem Einkauf der hoffentlich bewusst ist ne? zu amazon kommt auch noch ein video amazon affiliat warum nutzt du amazon Affiliate, du sagst da immer bewusst konsum und bewusstheit schließt sich nicht aus im Gegenteil das ist sogar sehr sehr wichtig und amazon als arbeitgeber das ist auch ein thema kommt alles in dem amazon video ähm, ja in den nächsten ein zwei Wochen äh, werde ich das auf jeden Fall auch posten Danke auch, auch nochmal an alle die mein Projekt, auch wenn es nur 1€ monatlich ist, über Patreon oder entsprechend Dauerauftrag von Sparkasse zu Sparkasse äh, aktiv finanziell unterstützen. Ihr seht da zwar jetzt nur 1€, Euro, also 87 Cent im Monat. Ich sehe aber da einen Menschen der bereit ist, völlig freiwillig, völlig freiwillig ohne dass er irgendetwas ähm, ja, müsste, sagt. Ey, ich gebe dem was. Ich, gebe, ich unterstütze das Projekt. Ich unterstütze das. Du hast Und ich unterstütze das. Mit einem Euro pro Monat. So, das sehe ich. ich sehe den Menschen. Ich sehe nicht den Euro und sage, Oha, ich habe jetzt nur äh, 70 Euro oder was sind es jetzt? Oder 80 Euro bei Patreon äh, derzeit äh, im Monat, die ich sozusagen von euch bekomme. Äh, sondern ich sehe die Menschen, die freiwillig, was man nicht tun muss, was so was Besonderes ist, ne? freiwillig zu geben. Für mich ist das nichts besonderes, aber für viele Menschen und wenn ich das sehe, dann sehe ich wow, jetzt kommt was in Gang und da freue ich mich auf jeden Euro und ich glaube ich ist glaub, sogar nur ein Dollar, also ich glaub, nur Dollar sind 87 Cent, äh, ihr könnt natürlich auch mehr, <lacht> keine Frage, aber äh, ja, da wollte ich auch nochmal sagen, großen großen Dank, die Links zu Patreon findet ihr oben in der Infokarte und auch unten immer in der Infobox und auf meiner Website natürlich auch. Und danke eben auch an alle netten Briefe, Pakete oder energetischen Support durch Wünsche und Liebe. Und passend dazu äh, möchte ich mich jetzt auch schon verabschieden und aber eben auch ein kleines Unpacking Video eines Pakets von einem Zuschauer Euch präsentieren. Bei den Briefen weiß ich auch nicht immer ob ich das vorlesen darf, weil das teilweise doch recht äh, private Zeilen sind und ja, da achte ich einfach Eure Privatsphäre, weil nicht jeder damit so offen umgeht mit seinen Gefühlen wie ich das tue und halt an einem anderen Punkt ist. Wenn ihr das explizit möchtet, dass ich eure Briefe vorlese oder wenn ihr es erlaubt, dass ich eure Briefe vorlese, wie gesagt, das kann durchaus sein, dass euch das egal ist, beziehungsweise ihr das auch gerne möchtet, weil ihr vielleicht meine Reaktion auf die Briefe wissen wollt oder auch bei Paketen, wenn ich sie aufpacke, Überraschungen oder ja, was auch immer, dann, ja, dann dann schreibt das einfach mit dazu und dann kann ich halt selber frei entscheiden, ob ich das vorlese, ob ich das mit ins Video nehme oder eben nicht. Also ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Unpacking Video von einem Paket, was mir jemand von euch geschickt hat. Äh, viel Spaß damit und denkt daran, Daumen hoch, wenn ihr weiter monatlich über meine monatlichen Einnahmen informiert werden wollt. Ähm, dazu müsst ihr mich natürlich abonnieren. Das könnt ihr hier unten tun, aber das habe die meisten, glaube von euch schon getan. Alles Liebe und äh, nun viel Freude mit dem Unpacking Video. Euer Christian. Tschüssi. So, ich habe ein Geschenk von euch bekommen, also von einem von euch. Ich habe den Namen mal hier weggemacht, weil ich nicht wusste, ob die Person das möchte oder nicht möchte. Ich bin total gespannt, ich freue mich natürlich über jede Art von Geschenken. Ähm, ja, ich würde sagen, macht es einfach mal auf mal sehen, was da drin ist. So. Also danke schon mal an die Person, ich sage es mal jetzt nicht. Und hier ist noch ein Brief drin. Ich kann ich euch natürlich auch nicht zeigen, aber ich lese vor, wenn es irgendwas Liebes ist. Oh, ein Eichhörnchen. Lieber Christian, wir senden dir aus, aus Thüringen einen frischen Gruß. Du bist für uns eine Bereicherung und als Übernachtungsgast herzlich willkommen. Oh, das ist total lieb. Das war bestimmt auf meinem Video, wo ich gesagt habe, wo ich durch Deutschland wandere und die Adressen sammle. Und ja, und jetzt habe ich eine weitere Adresse. Also danke. Ihr wisst ja, wer ihr seid. <lacht> oh, das ist so lieb. Oh, ja. Vielen Dank. Also ich komme auf jeden Fall mal vorbei, wenn ich in Deutschland äh, rumwandere und äh, ja einfach nur danke. Nun schauen wir mal, was sozusagen jetzt hier drin ist. Und ich sehe schon, das ist vom lebegesund. Vor Sand habt ihr das geschickt und das ist natürlich mega. Das ist natürlich die beste Qualität, die man in Deutschland zu kaufen bekommt. Ähm, das ähm, Gemüse oder das Obst oder je nachdem, was hier jetzt hier mir geschenkt wurde, ähm, das ist so dass ähm, das nach den Richtlinien quasi angebaut wird, wie ich es auch selber im Garten machen würde. Das heißt, das null Dünger drin, null Pflanzenschutz, also wirklich einfach, ja, perfekt. Also wie gesagt, lebe gesund. Äh, ich kann es mir leider nicht mehr so häufig leisten, umso, schöner, umso mehr freue ich mich natürlich, dass ich jetzt hier beschenkt wurde und äh, ja, boah, ich bin... So. Grünkohl. Und noch was ist drin. Petersilie, spinat grünkohl Eine riesengeile Kombination. Frisch und einfach geil. Ja, ja, ja. Jetzt kommen schon wieder die Ersten nach Oh, das ist eine Plastikverpackung. Trotzdem geschissen. Ich, ich freue mich. <lacht> so. Und... Oh. Ein riesen Ding... Oh. Oh. So geil. Rote Beete, frische Äpfel. Und wie gesagt, ey, wenn ihr die kostet, wenn ihr die kostet, egal was ihr hier von von lebe gesund esst. es also schmeckt wirklich immer richtig richtig geil, wie aus dem Garten. Das ist wirklich kein Scheiß. Es schmeckt wirklich wie aus dem Garten. Und ja, dann Ananas, sehr geil. Möhren, Orangen. Boah. Ich glaube, da sogar noch was drin. Krass, geil. Also oh, super. Weiter geht's. Ah. Ach Mensch, das ist ja, das ist nie Weihnachten, das ist nie Weihnachten. Ach, ist ja Weihnachten. <lacht> ach Mensch, das kann ich doch gar nicht wieder gut machen. Das kann ich doch niemals wieder gut machen. So. <lacht> yeah, noch eine Ananas. Sehr geil. Nochmal Grünkur. Ah, ist einfach, ach, ihr seid die Besten. Bananen. Da bin ich mal gespannt ob die Bio Bananen anders schmecken, weil die haben sie ja natürlich auch nicht angebaut bei Lebegesund, sondern die haben äh, die nach Lebe Gesund Standards quasi, ähm, anbauen äh, aus anderen Ländern haben importiert. Da bin ich mal sehr gespannt, aber ich warte natürlich erstmal bis die reif sind. Aber da bin ich gespannt und wieder Äpfel. Also nochmal liebe Familie, deren Namen ich mal jetzt hier nicht sage, ähm, ja, herzlichen Dank und ich freue mich total. Es ist, <lacht> es ist mal wieder Weihnachten für mich und äh, wie gesagt, wenn ich mal in Deutschland Wanderung mache, ich komme bei Euch auf jeden Fall vorbei. Alles klar. Tschüssi.